Und willkommen, mein Name ist die B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. oder wie wenig Charaktere wir hier nur haben. gut ja an. Äh, ich wollte euch mal... Äh, ich wollte mal hier starten, um zu zeigen, dass ich mal ein bisschen beschäftigt war. Und zwar, ich habe ein paar Skins äh, hergestellt mit den... Äh, für die Mies und ja. Äh, ja, ich würde mal sagen, wir spielen mal eine. Weiß ich nicht. Das sollte nach irgendwas sehr besonderen klingen, aber war es nicht. Gut, ähm, ja. Ich weiß nicht, warum wir hier sind. Bin ich da schon irgendwie? Oder kam ich hier raus? Ich glaube, ich kam hier raus. Ne? Ah, okay. da guck mal, was hier noch so keucht und fleucht. Ich glaube, wir haben schon hier alle einfachen Dinge erledigt. Rambi, sprinte sprintende gegner fügen dir schaden zu aber das ist noch ein gegner ne so anpassen warum habe ich denn da nichts jetzt schon wieder im desaster sollen wir machen nicht das doch das anscheinend ja ich weiß nicht ob ich das mal gezeigt habe das setup so sprintende gegner dürfte auch nicht so schwer sein oder, oder sehe ich noch ein jetzt kommen der, okay. Klingt jetzt nicht so schwierig. Ja, ja, natürlich ein paar andere Movesets als als mein anderer Schwertkämpfer. Boah, das ist jedes Mal gleich so. Komm her bin bereit für dich. Warum kann ich nicht blocken? da kann einfach nicht sein, ey. Wieso habe ich so viele Probleme? Da Er tut eigentlich nur auf mich zusprinnen, springen ich kann schuriken werfen was kannst du du kannst auf mich zu rennen ne? haben wir es nicht so schwer Das ist schon wieder nur so abgrundtief nervig ey. Ich sehe den nicht irgendwie wieder mich so schnell raushaut. er wollte mit ihm schneller fertig sein als den seine. Da ja wo ich dann? An ja der fliegt so was von raus, ein blöder gegner ja. so ist meine ultimate in sein ultimate soll euch ich merke ich gerade ja, super ja, geh weg von mir komm her ja, das bringt's nicht jetzt alle von auf oder ich mache den alle okay ah, schön ne? da wie aber das aber auch nicht so schwer aus hier so kann man eigentlich auch hier items einsetzen auf der geistertafel kann man items einsetzen vor dem kampf weil ich noch nie gemacht habe aber ja es ist möglich so dich will ich erledigen. austausch -Smash. dagegen haben wir doch was von ratio Farm. Äh ja der musste sein Ich merke gerade, das bringt überhaupt nichts, weil wir starten mit schon Startschaden und das hier ist irgendwie was uns mehr Kraft gibt, wenn wir noch gar keinen Schaden haben. Also, ja, einfach mal bezahlt Standard. So und oh nee, da sind so viele Gegner, massenhaft Gegner, weil die war nicht so viel. Bin ich aber gerade gegen den nervigen Donkey Kong gekämpft? Okay ehrlich, muss raus. Wir haben verkackte Donkey Kong. Wir haben ja alles so nicht gemacht habe ich so gefühl ist der größer der ist größer oder ein dreck der kommen donke kommt seiner blöden erzkeule der, der einzige der mir auf den nerven gegangen ist die ganze zeit der lassen das ist, ist der mehr ja okay ja, der ist natürlich wieder ganz hinten ne? ja da also, habe ich das Ding kaputt gemacht Machst du jetzt da ne? ja, treffe mich jetzt bitte nicht wie blöde das wäre richtig öde und da gesehen was ich gemacht habe äh, super Ach sagt jetzt, sind nur die vier, ne? Oder auch dabei? Nee nee da kann er noch gar nicht. da ist nicht so schwer. Und dahinter wartet ein Kämpfer auf uns. Also. Danke, Kong, ehrlich. ja schon wieder gemacht ja oh, danke Kong ehrlich er ist der einzige der mir gerade auf die nüsse geht ey. Warte mal das ganz mal so schlecht an auch damit! Oh mein Gott! Kommt schon einer. wenn meine, es da gerade untergefallen. Donkey Kong. Habe ich schon wieder eine Dings geblockt in der Luft und da konnte ich wieder nicht mich retten. Kommt schon, erwartet ein Kämpfer auf uns. Müssen das schaffen. ich habe eine idee eine idee ist das ja ich habe da gerade die hälfte aller ap abgezogen diesen angriff macht einfach den ja das war nicht wie ein einziger charakter hat er alles nicht machen kann ja da wisst euch schon mal damit auch untergefallen ja donkey kong auch damit Der ist wortwörtlich die ganze zeit im hintergrund schießt irgendwann auf mich so, inkling ist weg oh, alter Wir haben einen stern auf dich so, da ist aber alles dann Pff, haben einen stern in sein gesicht geworfen was machst du jetzt So, was hat? Ich glaube, ich hatte war. Oh, super. Ich mache den hier einfach. Boom. Tschüss. Oh Gott. <lacht> Wollte ich nicht mal. Bist dich schießt die ganze Zeit Pfeile auf mich, das ist unfair. Warte, die machen wir jetzt alle. Oh! Dreck, ey. Mann. Warte mal, wenn ich diesen Turm kaputt mache, dann kriegen die doch Schaden, ne? Eier einklänken ja, weg von dem Ding. Da so, jetzt habe ich eine Waffe hier. Wart, warum kann ich damit? ja mit... Oh. Ja. Oh, Junge. wie habe ich denn so viel Schaden im Vergleich zu vorher? Ah, da warte. Ich brauche jemanden, der irgendwie nicht all die durchrennen kann, wie voll viel Schaden macht. Wir hatten irgendwie so ein Angriff. Ich sagen Sie ne? jemand, kann mit seiner peitsche einfach dadurch? Oder nee, ich habe eine Idee. Jemanden Reflektor. box na ich habe so, jetzt komm du mal mit deiner blöden Erzkeule. Her. ich reflektiere das Zeug. Mein Spezialstand ist jetzt stärker, heißt mein Laserschutz stärker. Sehr gut. Ja, komm her. So, ha, einfach, oh. wie einfach das jetzt ist. Fox only ist das. Na, ja guck mal, wie stark das ist. Weil also ich verarschen. Da kommt er überraschen Er hat die ganze Zeit perfekte Blocks. Da, so. so, wenn ich jetzt noch verliere. Ne? Oh, bleibt ihr ja mal stehen? Ey. also die bombe auf die gezündet geil ja. da kann sein schild abblocken man ne? schwert ja her damit so wieder haben oh, war so oh mein Gott, macht die Mund gegen gift Geil. So ne ja gut. Man muss anscheinend den Charakter wechseln, um Na, wer wartet ja auf mich? Link beim Baba Fox, du mein bei jedem einzelnen Kampf den Charakter wechseln. mit denen seinen Smash einfach gar nichts, denn schon wieder so ein Kack ordnet Zum Kämpfen. und tschüss. Ein Fox tritt dir in die Fresse. lernen wir, wollen ja irgendwie 100 oder so, ne? sich unsere Ultimate schnell auflädt. glaube ich, ne? So, haben wir hier alles erledigt. Da wäre nämlich wieder geilste überhaupt. Aber ich merke gerade, das hier so ein Lager, wenn man den an mal aufschlägt. Ich glaube, wir haben echt hier alles, ne? Gut. Nicht gut, wir müssen nie wieder hier rein. So, ich merke gerade, wir können irgendwie was abholen. Füllen. Hier von diesen dinger würde ich gerne mehr freischalten. Und irgendwie mehr Belohnungen immer holen. 30, da bringt euch nicht. So. So. So, alle meine Angriffstypen. Nein, Verteidigungs- oder Technik oder so immer. gewesen haben wir ein paar Level drei jahre geschafft. Zwei kämpfer mal bisher nur geschafft, ne? Hey drei 3 mit Hunlik. Wissensbaum. Gibt mir Wissen. Sechs Punkte noch kommen. wir kriegen wir noch. Die ultimate schnell aufladen. Das ist sauber. Was haben wir hier? Kapuriki. So der Boden leben kämpfer ich glaube so was habe ich nicht irgendwie so so ein deck mir irgendwie gemacht stand er wird item schlag auf gegner der gegner stab mit dem schnitter aber war es dann auch ne haben gegen sie so haben ich glaube wir sollten hier für jeden für jeden kampf uns irgendwie mit dem passenden charakter aussuchen der haben muss ey. So also mal normal jetzt hier. Eine schlechte Arbeit, nur eine blöde Kombination. Ne? Da war nur einer, ne? Nur sie, ne? Schlagkraft für Gegner. Die Gegner stand mit dem Schnitter. Ja, ich merke mein, gerade, ich habe falsche Deck ausgerüstet, ne? Ja, Ausdauerdeck, glaube ich. Ja, geil. Danke ich bin größer gemacht damit. wie schaffen die jetzt? Eigentlich so krass drauf zu sein. Ja, sie kriegt natürlich den Großen. Verdammt Großen! mich Nee, nee. Ja. Warte, du, ich mag das nicht, wenn man sich für jeden Kampf irgendwie umrüsten muss. Ey. Ich habe lieber so eine Kombination und die bringt es dann auch. Sag mal. Arsch ich glaube, da war wir am falschen. So großer, großer, so. warum bin ich denn jetzt gestorben? Oh, ey. Da, kann man, da ist nur ein Gegner, ne? Aber die Ist schon wieder so nervig. Kotzt mich schon wieder so an irgendwie lässt sie sich von aber die ganze Zeit treffen ja so blatt ich jetzt hühnchen sagen <lacht> häschen Okay ja und die gegner die wissen wahrscheinlich immer genau was ein großer und ein kleiner pilz ist das ist immer das weil ich so im Hinterkopf kopf habe die wissen das und ich muss mal raten das ist klar aber wenn jetzt nicht diesen Riesenpitz gehabt hätte, ne, ich hab's voll geschafft. Ja, ist geil. Boah, ich wollte eigentlich nur abhauen, ey ich wollte einfach nur abhauen so oh, komm her Sehr gut ein glücklicher zufall und schon mal das wieder schon mal hat wieder erledigt ja, sechs brauchte ich Ne, okay dann brauche ich noch ja. ja man sieht ich tue jetzt die ganze zeit gegen Dreier kämpfen wenn wir wohl nicht oder unten ist irgendwas werden wir wohl nicht dran vorbeikommen und da ist ein typ da ist was auch versinken für alle Okay, das einmal im Wasser und ich bin weg. Ja, nein, egal, ne? War der Move ist eigentlich sehr riskant genau schießen da ich mich so weit wie möglich wegbleiben. was Oh Gott. Oh Ultimate. Oh Gott. Kommt her. Der Angriff tut nichts machen. Na, oh, du Pizza. Ich wollte jetzt gerade das Schwert gegen dich einsetzen. Ah. Ey, weil wir so verkorkster kampf ey. junge haben wir gerade erst begonnen ey. ich habe schon wieder schon gerade wieder seine miene Junge! So also fossil sind ja nur zwei Gegner, aber ist schon genug, um einen fertig zu machen. da kommt er also mal euch platz pass auf so kommt er door Wie, kommt es nicht an mich heran schwert zu so kurz Bist dich. nicht. Ja, der ist untergegangen. Gut. Wie ein Na ja, komm her. Dreck. Nein, nein. Boah. Kannst du mal ruhig bleiben, ey. Mein Gott. Da. wollte Slash jetzt gleich verlaufen ja, du, komm. Ich gar gerade am Doppel Laser Schwert. der fliegt einfach nicht raus und ja so fliegt von ihr so. nicht raus ey. danke mein gott aktivitätsleiter geist so, und jetzt können wir uns die dinge zu glaube ich Aber ich glaube immer noch nicht ne? uh -huh island kannst du deine geister auf in den dschungel schicken geil ich kann die im dschungel aussetzen Ich weiß übrigens nicht, von wo der Typ ist. galopper ja, Galoppa, Feuer -Pok Feuer pokémon durch den Dschungel schicken. Kriegen nach der sehr guten Idee. Wie lange dauert das? Zehn Stunden. da kann ich einmal so pro Tag hier irgendwie vorbeischauen und mir eine Belohnung abholen. So wie Nellas Calls. Schnelles was versinken für dich. Wir fast unmöglich. Ja, komm, ein Stern, das werden wir wohl noch schaffen. Ich habe jetzt mein Ding zu holen. Mein Bonus. ja noch funktioniert ey. so komm mal her boom oh ja. äh, keine Ahnung Fenner versinken im Wasser da kriegen wir noch einen Gegner einen Schwachen einen Schwächling ja, nein nicht das war Level 3 und da war irgendwas nerviges glaube ich Was er denn Nö. klingt unglaublich nervig so. So, Level 3 ist machbar Level 4 will ich ehrlich gesagt nicht machen Na, wir haben ja noch eine Auswahl ne gegen Hippo. das ist eine Truhe das ist ein Kämpfer drei Gegner oder will ich vielleicht noch was anderes aber ich glaube 100 das ist eigentlich das beste was man lernen kann im moment ne? ultra smash lade tempo ja, versteckt stark eine Angriffe. Was allgemein ja bei hohen schadenswert kurzzeitig die Angriffskraft. So, ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe irgendwie, aber... Das ist eigentlich auch ein bisschen doof, ne? Aber man kann Sachen vergessen und dann kriegt man die ganzen Sachen sogar wieder. Also ja, das machen wir jetzt mal. Kostet halt nur ein paar GP. So, jetzt haben wir wieder... Oder? Ja. Weil das klingt eigentlich nicht so gut. im habe ganz Smash auf leider aber bei halten des Knopfes und kraft ist auch nicht so gut ich hätte gerne das hier und wenn es geht das hier so also kriege ich noch irgendwie 50 dinger hier kann ich keinen verlernen die techniken sind stärker wie viel kostet das perfekt nehmen wir die Äh, da wollte ich ja verdammt ja bauen wir darauf aus ne? 40 so steckt einen starken angriffe da auch noch ne? vielleicht hatte ich die ganze zeit die falschen skills ne? stärke griff und würfe ne? was auch immer gut das war's für diesen part ich hoffe euch hat der Part gefallen wenn ja dann hinterlasst doch mal wieder ein Like ein aber einen kommentar wäre super nice von euch und Sehen wir uns in der